Olaf Janssen, der Trainer von Dynamo Dresden, ist bei uns im Interview. Herr Jansen, seit drei Wochen sind Sie bei Dynamo, vor drei Wochen haben Sie Ihre Eröffnungspressekonferenz gegeben. Das war ein actionreicher Tag, ein turbulenter Tag. Ja, eigentlich macht man so eine erste Zwischenbilanz nach 100 Tagen, wir machen es heute schon mal nach drei Wochen. Wie fällt denn das erste Zwischenfazit nach drei Wochen Dresden aus? Ja, wenn ich mal davon ausgehe, was ich mir so gedacht habe, als ich im Flieger saß von Aserbaidschan Richtung Dresden und mir vorgestellt habe, was mich erwartet und äh, äh, soll jetzt ein Fazit ziehen, muss ich sagen, also bin ich auf ja, fast ganzer Linie positiv überrascht äh, von, der, von der Aufnahme der Leute äh, in Dresden. Die war äh, herzlich und, äh, und ich habe wirklich das Gefühl, äh, eine faire Chance zu bekommen. Und äh, was die Mannschaft betrifft, muss ich sagen, ähm, ja, war es auch nicht so, dass, dass, es, äh, dass da ein zerstrittener Haufen war. Im Gegenteil, sondern äh, die Jungs haben eigentlich nur, äh, ähm, ja, nur darauf gewartet, eigentlich, dass, man sie, dass man sie mitnimmt. Und äh, ja, die sind in der Spur. Und ich glaube, wir haben auch schon, was unser Spiel betrifft, einige Dinge positiv verändern können. Und äh, von daher sage ich mal, bin ich äh, äußerst zufrieden und voller Tatendrang, dass wir, dass wir da weitermachen. Haben Sie den sächsischen Humor oder die sächsische Mundart schon so ein bisschen mitbekommen? Also was mir gefallen hat, war das Plakat beim Gladbach-Spiel, beim FDGB-Pokalspiel. Olaf mein Guder, mach aus Scheiße Bonbons. Hier darf man auch mal Scheiße zitieren. Ja. Haben Sie das mitbekommen? Äh, ja, ich habe es mitbekommen, äh, habe es dann äh, gelesen und... Ähm ja, also da, da, über solche Sachen natürlich kann ich auch schmunzeln, absolut. Wobei sie natürlich äh, solche Sachen auch immer einen gewissen Wahrheitsgehalt haben, das ist ja ganz klar. Aber ähm, ähm, ja, also wie gesagt, das Wichtigste ist, dass die, dass die Truppe funktioniert, dass sie als Mannschaft funktionieren und äh, das tun sie. Da bin ich völlig äh, davon überzeugt und deswegen glaube ich, dass wir. Dass wir äh, dass mich nicht das so extrem erwartet, wie dieses Plakat ausdrückt, sondern äh, sicherlich, dass man an ein, ein paar Schrauben drehen muss, das drehen wir auch, aber äh, ähm, es, äh, es, wird, es wird klappen auf lange Sicht. Hoffentlich. Sie sind gebürtiger Krefelder, haben aber ihre erfolgreichste Zeit beim FC in Köln gehabt. Wie viel Köln steckt denn in Dresden? Also Ich glaube, da gibt es schon ein paar Parallelen zwischen beiden Städten und auch zwischen beiden Vereinen. Ja, also, wie gesagt, also, die, die, die Art der Menschen, äh, muss ich sagen, äh, das ist schon, das liegt schon sehr, sehr nah beieinander. Wenn ich denke, mit welcher Begeisterung äh, äh, dieser Fußballverein gelebt wird, kann man das sehr gut vergleichen. Wenn, wenn ich bedenke, äh, so diese mediale Geschichte, äh, dass dieser Fußballverein äh, immer äh, auch äh, im Mittelpunkt des Tagesgeschehens in der Stadt ist und dass die Menschen über den Fußballverein reden. Also das ist schon, das liegt schon sehr nah beieinander. Spüren Sie die Sehnsucht nach dem ersten Saisonerfolg hier in der Stadt, hier beim Verein? Ähm, ja, ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Ich habe den Jungs in der Videoanalyse nochmal die beiden Tore mehrfach gezeigt von von dem Spiel gegen Paderborn, aber sie sollten dann nicht auf den Ball achten, der ins Tod fliegt, sondern auf die Menschen, die auf den Tribünen saßen. Dass der Kabok gestanden ist, natürlich ist klar, aber auch auf den, auf den äh, Tribünen an den Seiten ist jeder einen halben Meter hochgesprungen, ob Opa, Oma, Mutter oder Kind. Und äh, ja, das, das, das ist einmalig und das zeigt einfach mit, mit, welchem, mit welcher Leidenschaft die Leute dabei sind und natürlich, wie sehen sehen, sehnsüchtig sie auf den Sieg warten. Ja, und, äh, und das äh, habe ich den Jungs auch gesagt, das ist keine Belastung, sondern das, das spornt uns an. Ja, dass, dass wir eben nicht alleine diesen Weg gehen müssen, sondern dass da viele Zigtausende äh, den Weg mit uns äh, gemeinsam gehen wollen und das, das gibt eine Stärke. Jetzt geht es nach Fürth zum Tabellenführer. Wenn der 17. zum Tabellenführer reist, sind die Rollen klar verteilt. Ist doch dort trotzdem was möglich? Na naja, auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt, wir arbeiten aber so in dieser Woche auf dieses Spiel hin, dass wir daran glauben, dass vielleicht die drei Punkte da liegen und dann müssen wir bereit sein, zuzugreifen und die auch mitzunehmen und darauf bereite ich meine Mannschaft vor. Es wird sicherlich ein Spiel, wo sie durchgerüttelt wird von den Füttern. sie haben eine hohe Qualität auch in der Offensive. Ähm, aber ich werde meine Mannschaft so einstellen, dass wir uns da hinten nicht reinstellen und den Ball in die Luft schießen und hoffen, dass der Schiri irgendwann abpfeift, sondern äh, dass wir auch immer wieder versuchen, den Füttern weh zu tun, äh, sie eben nicht so nah an unser Tor rankommen zu lassen. Und äh, äh, es ist sicherlich ein, äh, der erste ganz große Härtetest in diesem Auswärtsspiel auf jeden Fall. Aber äh, ich bin guten Mutes, dass wir. Ähm, dass wir uns nicht ergeben werden, freiwillig, sondern dass es, dass es ein Kampf wird und äh, dass wir auch in der Lage sind, ja, die eine oder andere Torschance rauszuspielen und vielleicht das eine oder andere Tor sogar selber zu machen. Sie hatten zuletzt ein grandios goldenes Händchen. Zwei Einwechslungen, Tobi Müller und Audia sind reingekommen, haben jeweils ein Tor geschossen. Ja, die äh, Fans hier in Dresden fragen sich natürlich vor allem, ja, wann. Reißt denn endlich die Serie bei Michael Poté? Seit elf Monaten wartet der auf einen Torerfolg, zwischendurch natürlich auch lange Zeit verletzt gewesen, aber irgendwann müsste dessen schwarze Serie auch mal reißen. Ja, die wird reißen, also da bin, ich, da bin ich mir ganz sicher. Aber es ist sicherlich auch so, dass gerade was die Sturmposition betrifft, dass der Konkurrenzkampf dort sehr, sehr groß ist. Wir haben fünf sehr gute Angreifer, die alleine auf dieser Position spielen können und von daher. Ähm, ja, muss der muss der Mika äh, weiter wie alle anderen auch Gas geben, an sich glauben, äh, an die Mannschaft glauben und dann äh, wird, er, äh, wird er auch wieder seine Tore machen, denn äh, dass, er, dass er seine Qualitäten hat, ich denke, das hat er hier äh, mehrfach äh, unter Beweis gestellt äh, und ähm, ich werde heute, heute Nachmittag mit ihm noch mal ein vier Augen Gespräch haben. Ich habe so ein paar äh, Glaube ich, videomäßig ein paar schöne Momente mal äh, raus, rausgesucht, die er sich mal äh, mit mir zusammen angucken soll. Ähm, aber ähm, es wird nur äh, über, über Trainingsleistungen und über Wille und Einstellung einfach besser werden und äh, das erwarte ich auch von, von Mika. Die Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in Ihrer Arbeit, in Ihrer täglichen Arbeit. Die Kommunikation mit Ihren Spielern, mit Ihren Mitarbeitern. Ja, absolut. Also, äh, ich habe einen sehr konkreten Plan im Kopf, wie, wie meine Mannschaft äh, spielen soll, was sie auf dem Platz umsetzen soll äh, und was sie halt nicht machen soll und äh, äh, ja, diejenigen, die das auf den Platz bringen müssen, sind meine Spieler. Das heißt, ich muss sie von meinem Plan überzeugen und äh, muss ihnen auch äh, genügend äh, Vertrauen und äh, äh, Eigenkompetenz geben, dass sie, auch, dass sie das auch tun können und das geht nur. Indem man sich ständig austauscht und das tun wir und da sind wir auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Sie haben gesagt, Sie haben ein Spielsystem im Kopf, wie Ihre Mannschaft spielen soll, aber davon ist Dynamo natürlich noch ein Stück weit entfernt. Wie sieht denn der bevorzugte Jansen Fußball aus? Wo wollen Sie denn die Mannschaft hinhaben? Ja, ich möchte schon mehr agieren als reagieren, das, das Spielgeschehen weiter von unserem, von unserem Tor weghalten und im Angriff einfach nicht starr, sondern flexibel zu, zu spielen, sich möglichst unausrechenbar zu machen, gerade was das Offensivspiel betrifft. Und naja, wenn der Gegner den Ball hat, erwarte ich wirklich zehn Feldspieler, die gemeinsam äh, verteidigen, die sich gemeinsam unterstützen, die sich gegenseitig helfen. Und ähm, ja, wenn wir mal so weit sind, dann wäre ich schon mal sehr zufrieden. Ist Tiki Taka so ein bisschen Na Naja, also ähm, äh, Tiki Taka es ist ja die so, das hängt natürlich auch von der Qualität der der Spieler ab, die man hat. Also das, so eine Geschichte kann man nicht kopieren, sondern da braucht man natürlich auch eine gewisse Qualität. Was was sicherlich richtig ist, ist ja, dass man ein gepflegtes Kombinationsspiel aufziehen kann. Ja. und davon sind wir ja auch noch äh, ein Stückchen weit entfernt und äh, das sind aber Dinge, die kann ich erwarten und äh, die werde ich auch einfordern und daran, daran werden wir auch sicherlich in den nächsten Monaten weiterarbeiten. Interessante Position ist sicherlich auch die Torhüterposition, die wird äh, aktuell so ein bisschen kontrovers diskutiert bei den Fans von Dynamo. Das kriegen Sie sicherlich auch mit. Wie ist denn das Standing von äh, Benjamin Kirsten aktuell? Ja, Benjamin Kürsten, wenn man ihn beurteilt, muss man sicherlich das Ganze sehen und das sehe ich auch. Das heißt, ich habe Dynamo ja jetzt schon in den letzten zwei, drei Jahren intensiv verfolgt und da war er einer der herausragenden Spieler, also da gibt es kein Wenn und kein Aber und hat hervorragende Leistungen gebracht. Er hat ein unglaubliches Reaktionsvermögen, er ist fast der schnellste Spieler innerhalb der Mannschaft. Und das ist natürlich für einen Torwart schon eine außergewöhnliche Qualität. Sicherlich ist es so, das weiß der Benny auch, da haben wir auch darüber gesprochen, dass er in den letzten Wochen die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen hat in seinem Spiel, beim Rauskommen, bei Entscheidungen, die in der Luft waren. Aber das gehört auch zum Torwartspiel dazu. Er muss in Bruchteilen von Sekunden die Entscheidung treffen. und dann ist es halt relativ einfach, das am Ende zu messen, ja, beim Torwart. Aber ich bin mir, ich bin mir sicher, dass, dass der, dass der Benny wieder zur alter Stärke zurückfinden wird, dass er, dass er auch die Ruhe wiederfinden wird, was auch für sein Spiel wichtig ist, sich völlig auf die, auf die Aufgabe und auf das Spiel zu konzentrieren, auf sein Spiel zu konzentrieren. Und wenn er das schafft, glaube ich, dann... Dann werden auch die, die schlechten Entscheidungen innerhalb eines Spiels äh, äh, deutlich weniger werden, und dann kommt er auch wieder an die Leistung ran, die er vor, äh, in der letzten oder vorletzten Saison gebracht hat. Er war ein Notenbester Keeper in der letzten Zweitligasaison. Wie sieht es um den Nachwuchs aus? Äh, Tobi Müller war der Letzte, der aus dem Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft äh, geschafft hat. Wer ist der Nächste? Ja, also bei den, bei den Jungen ist es so. Toni Leister macht einen äh, sehr guten Eindruck, äh, hat sicherlich äh, natürlich auf der Innenverteidigerposition große Konkurrenz in unserem in unserem Kader äh, und äh, ja sehr viel Freude äh, bereiten mir Paul Milde, als auch Marvin Stefaniak, äh, zwei äh, echte äh, Flügelstürmer, sage ich mal, sehr schnell, sehr beweglich, sehr dribbelstark, torgefährlich. Also die beiden Jungs sind mit, mit großem Eifer dabei, wichtig wird sein, dass sie, dass sie die Bodenhaftung behalten. Dafür werden wir sicherlich sorgen, aber sie haben sicherlich das Potenzial auf Sicht, sich innerhalb dieser Mannschaft ihren Platz zu erkämpfen. Sie waren zuletzt Co-Trainer unter Berti Vogts in Aserbaidschan. Ich kann mir vorstellen, das war ein Abenteuer, dort arbeiten zu dürfen zu können. Ja, war ein großes Abenteuer, weil natürlich die Voraussetzungen ganz anders sind als in Deutschland. Die Spieler ja ganz schlecht trainiert waren, die Plätze schlecht waren. Also das hatte schon aber so ein bisschen was von einem Amateurverein in Anführungsstrichen. Aber in den fünf Jahren, wo wir da waren hat sich eine ganze Menge geändert und es hat einfach einen Riesenspaß gemacht, weil wir die Jungs wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau abgeholt haben und sie sich wirklich prächtig entwickelt haben und das macht natürlich dann auch als Trainer besonders Spaß dann da zu arbeiten zu können, zumal wenn man das natürlich dann an der Seite von Berti Fuchs machen kann, der natürlich über einen riesigen Erfahrungsschatz als Trainer verfügt, macht die ganze Sache dann sozusagen noch doppelt interessant. Haben Sie dort aserbaidschanisch russisch gelernt? Nein, nee, wir haben uns dann doch auf Englisch und Deutsch beschränkt. Und das hat dann so nach einer gewissen Zeit dann ganz gut funktioniert. Aber gibt es vielleicht einen aserbaidschanischen Spieler, der in der Winterpause Dynamo weiterhelfen könnte? Ja, äh, gäbe es vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, aber leider muss ich die, unsere Fenster enttäuschen, weil äh, in diesem Land fließt Öl und Gas ja, und das bedeutet, dass dort sehr viel Geld in der Liga ist und äh, ja, äh, auch wenn die Spieler nur in Aserbaidschan spielen, wir sie uns nicht leisten können, weil einfach äh, die Verträge da so gut ausgestattet sind, dass wir... Die so einfach nicht nach Dresden locken können. Aber Sie reden sicherlich mit Steffen Menze auch über das Stichwort Winterpause. Gibt es da dann nochmal Nachbesserungsbedarf bei Dynamo? Ja, also ich habe auch bei meiner Einstellung gesagt, dass ich das erstmal rausfiltern möchte. Ich möchte erstmal die ganze Mannschaft kennenlernen. Äh, dieser Prozess ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. Wir werden jetzt in der, in der Länderspielpause, das heißt nach den Spielen Fürth und Aalen, äh, uns einmal zusammensetzen. Wir werden einen Status erarbeiten von jedem Spieler äh, und äh, ja, dann einfach mal äh, einen Weitblick wagen, ähm, was, äh, wo wir noch Bedarf sehen oder nicht, äh, was möglich ist und nicht möglich ist und dann werden wir mal schauen. Es wird auf jeden Fall ein langer Kampf werden im äh, Kampf um den klassenhalt äh, für die Dynamos, darauf haben sie die Fans und das ganze Umfeld ja auch schon eingestimmt. Ja, also ich meine, wenn man die Tabelle sieht und liest ja, und sagt, okay, äh, wie lange dauert der Kampf, ja dann auf jeden Fall bis zu dem Ze Zeitpunkt, wie wir rein rechnerisch nicht mehr Drittletzter werden können. Und da kann sich jeder, jeder ausmalen, wie lange das sein wird, bis das äh, tatsächlich der Fall sein wird und von daher ja, muss man sich auf einen, lang, auf einen sehr langen Weg und steinigen Weg einstellen, aber ich versuche die Mannschaft immer von Woche zu Woche zu konzentrieren, zu fokussieren auf das nächste Spiel, egal wie jetzt, ob wir gegen den Tabellenführer spielen oder gegen eine Mannschaft aus der Abstiegszone, sondern man muss jedes Spiel mit dem nötigen Respekt, aber auch mit dem nötigen Selbstvertrauen angehen, dass man, dass man diese drei Punkte unbedingt will und wenn wir das schaffen, dass und so zu fokussieren und die anderen Dinge auszublenden, dann erhöht das auf jeden Fall die Chance zu gewinnen. Wie haben Sie sich selbst hier in der Stadt in Dresden schon eingelebt? Was haben Sie schon mitbekommen vom ganzen herum außerhalb des grünen Rasens? Ja, also ehrlich, ehrlich gesagt muss ich sagen, äh, hat sich das nun sehr auf, äh, auf, auf, den, auf den Trainingsplatz und auf die Trainerkabine beschränkt und dann noch auf mein Hotelbett, wo ich dann irgendwann reingefallen bin. Die wenige Zeit, die, die mir bisher geblieben ist, äh, ähm, war ich äh, in der Stadt, in der Altstadt, die mir sehr schön, sehr gut gefallen hat. Ich habe auch schon zu meiner Familie das ein oder andere Bild geschickt ja, vom, vom nächtlichen Anblick äh, äh, der Frauenkirche und so weiter. Also das ist schon gigantisch und imposant und da können die Dresdner sicherlich sehr sehr stolz auf ihre Stadt sein. Sie mögen die italienische Küche. Haben Sie schon einen Italiener hier in Dresden gefunden, der Ihrem Gaumen nahe kommt? <lacht> Nein, habe ich noch nicht, aber ich muss sagen, ich habe ja auch nicht wirklich auf die Suche gemacht. Und von daher, äh, sage ich mal, äh, haben noch alle Italiener in Dresden die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Aber eine Joggingstrecke, die haben sie schon gefunden. Das war aber auch nicht besonders schwer. Ja, das stimmt. Das war nicht besonders schwer im großen Garten, an unserem Trainingsgelände. Aber ich muss sagen, wunderschön. Also äh, ich bin da in Köln ja auch äh, äh, äh, verwöhnt sozusagen. Und das Trainingsgelände beim FC ist auch so ein wunderbarer Park. Und, äh, äh, Waldlandschaft sozusagen und, und aber der große Garten, muss ich sagen, der ist sehr imposant und fühle ich mich sehr heimisch. Trainer, äh, wir wissen jetzt mittlerweile, dass Sie fünf Kinder haben. Ich habe einen äh, interessanten Ausspruch von Ihnen gefunden, vielleicht können Sie mir den dann noch mal erklären. Ich habe ihn nicht so richtig verstanden. Meine Freunde sagen, dass man an meinen Kindern sieht, wann ich zu Hause war. <lacht> ja, ja halt mein, meine, meine Kinder sind im Prinzip im Abstand von vier oder fünf Jahren geboren. Und äh, von daher haben sie halt gesagt, naja, ja, das sehen wir, wann du zu Hause warst. Ähm, ja, das bezieht sich natürlich darauf, dass ich, ich bin seit 96 sozusagen, wo ich von Köln nach Frankfurt gegangen bin als Spieler, äh, bin ich sozusagen unterwegs und äh, pendle zwischen zu Hause und meiner Arbeitsstätte. Und wir haben uns damals entschieden, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen die Kinder nicht immer aus dem sozialen Umfeld rausreißen. Das war sicherlich damals dann auch die richtige Entscheidung und äh, ja, und von daher ist meine Familie daran gewöhnt, dass der Papa halt auf Montage ist oder wie auch immer, dass er ein bisschen weiter fährt zur Arbeitsstätte. Damit sind wir ganz gut zurechtgekommen und wie wir das jetzt hier mit Dresden regeln, da werden wir uns mal die ersten Gedanken Weihnachten machen und dann, dann schauen wir mal weiter. Es gibt ja auch einen Direktflug von Köln nach Dresden. Also von daher, ich denke, die Familie wird demnächst mal vorbeischauen, oder? Ja, das, das will ich hoffen. <lacht> Trainer, wir wollen noch ganz kurz so ein bisschen Privates von Ihnen erfahren. Äh, vielleicht können Sie immer eine kurze Antwort geben auf die Lieblingssachen, äh, die wir jetzt so ausgewählt haben und eine kurze Begründung. Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist rot, ja, ähm, äh, weil komischerweise, <lacht> ne, ja, einfach eine warme Farbe und... Äh, äh, ich kann auch mehr mit dem Sommer als mit dem Winter anfangen, und von daher passt Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Da habe ich einen Lieblingsfilm. Also... Äh, nee nicht wirklich. Ne, nicht wirklich. Kein Problem. Lieblingsauto? Ja, also den Wagen, den ich jetzt habe, mit dem Audi, kann ich leben. Lieblingsessen? Ja, da wir ja beim Italiener sind, ja, kommt, da kommt dann doch die gute Pasta. Nummer eins. Die Lieblingsmusik? Ja, da bin ich dann doch ein bisschen, bisschen Kölsch angehaucht. Ja, also ja, ja, ja. Äh, genau. Wenn also die Höhner, wenn die also die Höhner laufen, habe ich dann doch äh, eine sehr gute Stimmung. Haben Sie einen Lieblingsort? Nee. Also, äh, das muss ich sagen, das hängt doch wahrscheinlich damit zusammen, dass ich. Äh, ähm, ja, reisender bin sozusagen. Also ich, würd, ich würde, wenn ich jetzt sagen Köln, wäre das eigentlich auch nicht richtig, weil äh, ähm, ja, also ich äh, liebe Veränderungen und liebe, liebe Neues. Ähm, sicherlich ist es so, äh, dass wenn man es äh, ganz reduziert, sicherlich klar meine Familie ist. Äh, aber äh, an, an einer Stadt ist das nicht gebunden. Lieblingssportler. Lieblingssportler. Hatten Sie so ein Idol? Ja, also ähm, wirkliches Idol äh, hatte ich äh, in jungen Jahren Gerd Müller, muss ich, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich war mein, äh, bis, bis zum 18. Lebensjahr war ich Mittelstürmer und äh, sicherlich, da ich 66 geboren bin, habe ich seine, seine, seine ganze Müllerei sozusagen mitgekriegt und das ist schon, er ist schon ein ganz besonderer, ganz besonderer Spieler. Darf ich ganz kurz einhaken? Dieses Spiel gegen die Bayern 1990 mit dem FC, war das so ihr bestes Spiel der Karriere? Es war sicherlich das aufsehenserregendste, auf jeden Fall, mit 4 zu 0 zu Hause gegen die Bayern zu gewinnen, die ja davor in den Jahren jeweils Meister geworden sind und wir Zweiter. War schon, war schon ein sehr besonderes Spiel. Ich glaube, ich habe eins gemacht und, und zwei, so also alle drei anderen vorbereitet. Ich erinnere mich noch an, den, an ans Pokal-Viertelfinale gegen Glasgow Rangers. Äh, wo ich als junger Spieler eingewechselt worden bin und mit so einem Heber das 1-0 mache und dann in Glasgow mit einem Schuss unter die Latte das 1-1 und das Weiterkommen, das waren auch sicherlich zwei besondere Spiele. Mhm. Äh, das Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ähm, würde ich als, ja, als Kölner, muss ich sagen, das ist das Kölsch. Verständlich. Trotz der kleinen Gläser. Ja, trotz der kleinen Gläser. Oder wegen der kleinen Gläser. <lacht> so, so schnell alle. Lieblingsurlaubsland? Ja, in Italien fühlen wir uns äh, sozusagen sehr wohl und sehr, sehr heimisch. Und dann habe ich noch äh, das Lieblingshobby außerhalb des Fußballs. Ja, ich hätte vor einigen Jahren hätte ich vielleicht das Golfen gesagt, aber dazu komme ich eigentlich überhaupt nicht äh, und viel zu selten und äh, von daher kann ich das auch mit Überzeugung sagen, ist es einfach das Laufen, weil, weil ich da am, äh, am besten entspannen kann und mir äh, mein Kopf frei laufen kann und äh, ja, das mache ich sehr gern. Platzreife, Handicap? Uh ja, also bin ich jetzt bei was ich, bei 36, aber ich sage mal, ich habe in den letzten drei Jahren, glaube ich, dreimal gespielt. Also jeder, der ein bisschen Golf spielt, weiß, äh, also eigentlich habe ich im Golfspielen aufgehört. Trainer, wir würden uns wünschen, dass Ihre Jungs am Montag und in den nächsten Spielen mit dem großen Ball häufig einlochen und den Ball ins Eckige bringen und dass die Dynamos dort unten rauskommen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, hat wirklich großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne, danke auch.